Test 1, 2, Test 1, 2. Hallo und willkommen. Mein Name ist Frank Schulenburg. Ich bin 2008. Verdammte Scheiße hier. Mein Name ist Frank Schulenburg. <lacht> okay, nochmal. <lacht> Hallo und Willkommen! Mein Name ist Frank Schulenburg. Ich bin 2008... Ah! <lacht> Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein. Hallo und Willkommen! Mein Name ist Frank Schulenburg. Ich bin 2008 nach Kalifornien ausgewandert <lacht> und ich stehe hier und die ganzen Autos fahren vorbei. <lacht> Scheiße, das gibt's doch nicht. Mann! <lacht> <Uhu>. Guck, guck. <lacht> Hallo und Willkommen. Mein Name ist Frank Schulenburg. Ich bin 2008. Danke. Und wir befinden uns hier heute im Lassen Volcanic Nationalpark. Der liegt ungefähr vier Stunden nördlich von San Francisco. Und ist äh, äh China Camp Park, die 26. Hallo und willkommen, mein Name ist Frank Schulenburg. <lacht> <lacht> Ich habe den Leuchtturm schon vor Jahren... Hi there! Hi. Ich befinde mich hier heute Morgen in Point Reyes National Seashore. Ich befinde mich hier heute Morgen in Point Reyes National Seashore. Das liegt in Marin County. Ist so eine Landenge. Mit dem Rückgang der Nachfrage nach chinesischen Arbeitskräften nach dem Ende des Goldrausches hier in Kalifornien siedelten sich Chinesen an der Bucht von San Pablo an und betrieben Garnelenfischerei. Hier im China Camp Und in dieser Folge geht es jetzt um was ganz Grundsätzliches, was ganz am Anfang äh, eines jeden meiner Fotos und was ihr hier hinter mir seht, ist also, es kommt noch ein Auto, ich packe es nicht. Eines der Dinge, die äh, ganz wichtig sind bei so einem Fotoprojekt, äh, ist natürlich... Ja, und wenn man sich hier so ein bisschen umdreht, dann sieht man natürlich hier das Vulkangestein. Und zwei Hubschrauber. Warum müssen die denn jetzt gerade hier fliegen? Dank der Scheiße immer dasselbe. Es kann auch nicht so schwer sein, mal fünf Minuten im Wald leise zu sein. Ja, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Äh, wenn ihr mehr zur Wikipedia erfahren wollt, dann schaut auch doch. China Camp State Park, die 29. <lacht>